Ähm, das nächste Projekt, was wir hören werden ähm, von Jenny, Taro und Konstantin, äh, nennt sich Green World ähm, und äh, ist in dem Sinne ein besonderes Projekt gewesen, denn erstmal waren alle Mentorinnen sehr, sehr skeptisch, ob das überhaupt klappt. Ähm, denn äh, keiner aus dem Team kannte sich so wirklich mit Mindstorms aus. Wir haben alle gesagt so, ja, nee, äh, macht's doch lieber so und ihr könnt es doch auch so machen. Aber nein, sie sind stur geblieben, sind bei ihrer Idee geblieben. Ähm, und haben auch da wieder festgestellt, dass es manchmal echt schwierig sein kann, sowas umzusetzen. Besonders ähm, Jenny, ich zitiere dich einfach mal: Man braucht zehn Commands für eine so kleine Leiste. Ähm, also manchmal sind die ganz kleinen Dinge brauchen viel, viel Arbeit am Computer. Ähm, ja, äh, wir sind gespannt, was ihr gemacht habt. Äh, seid ihr soweit? Ja? Ja, nein, vielleicht. Übrigens, äh, für die, die es nicht wissen, ähm, diese ganzen Events werden gerade live gestreamt ähm, und können sich auch im Nachhinein alle nochmal angeschaut werden. Ähm, das alles dank dem wunderbaren Vogue äh, team Video Operation Center vom äh, Chaos Computer Club. Auch da mal ein großer Applaus. Ja. Hallo alle zusammen. Wir zeigen euch jetzt das Projekt Green World und das ist Konstantin und das ist Jenny und ich bin Taro. Ja, bei unserem Projekt geht es darum, das ist mit Minecraft realisiert. Minecraft ist ein Open World Spiel, das heißt, da kann man mit seinen Freunden alles bauen und tun oder lassen, was man will. Man kann auch alleine spielen oder mit ganz vielen anderen Leuten. Man spielt nach seinen eigenen Regeln und welten die manchmal so aussehen oder sie sehen auch anders aus ja also man kann machen was man möchte und ähm, es gibt also man kann geschichten erfinden es gibt geschichten über minecraft minecraft macht selber auch geschichten und ja jetzt zu unserem projekt. Ähm, ja, in unserem Projekt geht es generell darum, dass man ähm, in seiner eigenen Welt, in Minecraft, Müll aufsammelt und diesen dann ähm, verarbeitet und dadurch Bäume pflanzt. Wir haben bis jetzt schon Fabriken realisieren können, die man abschalten muss und es gibt auch eine Müllpresse, die man deaktivieren muss, um dann das Spiel sozusagen zu gewinnen. Man kann auch Demonstrationen machen in dem Spiel. Ja, also wir mussten das tatsächlich äh, relativ kompliziert lösen, nämlich zum Beispiel auch mit Schwerkraft und, äh, und viel mehr Commands, als wir eigentlich hätten gebraucht. Das liegt daran, dass sich die Programmierumgebung innerhalb der Version von Minecraft verändert. Und in der neuesten Version, in der wir das jetzt gemacht haben, ist es halt so, dass wir zum Beispiel nicht mehr testen können, ob ein Lebewesen in unserem näheren Umkreis ist oder halt nicht, sodass wir äh, relativ viele Probleme hatten, meistens um zum Beispiel eine Demonstration ausführen zu können oder dass äh, wir im Prinzip sagen, es ist egal, in welcher Reihenfolge die Fabriken zerstört werden. Das war relativ schwer zu realisieren, dafür haben wir dann Schwerkraft gebraucht, weil im Prinzip haben wir dann Blöcke genommen, die dann runtergefallen sind und dadurch äh, Command-Blöcke ausgelöst haben. Jetzt gibt es noch eine kleine Live-Demo. Also ähm, es, das ist die Welt hier. Also wenn man einen Rechtsklick auf das Schild macht, steht auch schon im Chat, dass man die Fabriken für eine bessere Zukunft äh, zerstören muss. Und es ist einfach, es ist einfach nur eine, noch eine Demo-Version. Und dann hat man hier eine Spitzhacke und hier, hier kann man eine Demonstration heraufbeschwören. Da gibt es auch dann Demonstranten und man muss, ja genau, man, man sieht hier, man muss die ähm, Fabriken zerstören, um, damit die Abgase hier oben ähm, runtergehen. Und es gibt insgesamt, gibt es, gibt es fünf von den Fabriken. Und da steht auch immer im Chat, dass man eine Fabrik zerstört hat. Ähm, ja, also es gibt auch ein paar, ähm, also manche sind hier die Eingänge schwer zu finden äh, und wir haben auch, äh, also wir haben auch ähm, extra daran, ja wie gesagt die Eingänge sind schwer zu finden, weil manchmal sind sie einfach hinter einer Ecke. Und man sieht auch da oben, ähm, es, die Abgase gehen immer weiter runter, je mehr, mal, also je mehr Fabriken man zerstört. Ähm, und ja, es äh, gibt nur noch, also die eine Fabrik ist auch hier in der Mitte. Und ich zeige auch noch mal kurz, wie eine Demonstration aussieht. Man muss am besten, schaut man hier auf das grüne, auf die grüne Command-Block, Deko, -Ofen. Ja, also die sprechen dann auch, sieht man hier auch im Chat. Und ja, das war's eigentlich. Also in in der Zukunft wollen wir noch weitere Fehler beseitigen, die sich zurzeit noch im Spiel befinden. Und das Spiel wird dann noch fertiggestellt und alles wird zum Download verfügbar. Das war unsere Präsentation.